Sie lachen doch, wir treten alles klein, denn im Kleid hat man viel mehr Bein frei. zu einer neuen Vogel von Minecraft Varios und rauf geht's! auf geht's, komm. Es ist nämlich TH und siani auf dem Server. Okay, hochbauend. Guten Tag. <lacht> und wir wollen äh, sie. Ja, stimmt. Wir wollen sie äh, nämlich. Äh, Ey, hier ist noch Lapis. Wrecken. Lapis? Ja, nimm mit. Ich habe ein, zwei Stack eigentlich, aber kannst mitnehmen. Lass uns Feier hochbauen. Also wir sind ja auf jeden Fall unser Ziel ist auf jeden Fall uns. Ich darf mich ja nur nicht bewegen und zwar werden wir die erstmal suchen, aber wir haben auf jeden Fall äh, unser und, äh, hier das Ziel dieser Folge ist jetzt nicht unbedingt die töten. Mhm. Die zu töten. Das sondern, ist nur, falls wir es schaffen. Falls wir es schaffen, die zu sehen. Aber das ist jetzt nicht unser Ziel, dass wir jetzt die unbedingt. Was machst du? Was machst du? Was machst du? Kies. Oh mein Gott! Aber wir auch! Ich seh nicht. Nein, ich seh nicht! Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, sterbe, sterbe, ich sterbe, ich sterbe, sterbe, sterbe, sterbe ich sterbe, doch nicht, Doch! Ab, oh mein Gott! Das stirbt doch nicht, Alter. Alter! doch, ich bin fast gestorben, Alter! Junge, erschreck mich nicht so! Sorry! Aber ich, meine Schaufel ist gerade kaputt gegangen, leider. Warte, ich mache Fackelinfo drunter. Ja, ja. So, zack. Hier ist noch Eisen, das nehmen wir mit. Ich mache mal hier eine Fackel hin, damit wir sehen. Ja, unser Ziel dieser Folge sind Ähm... Äpfel. Goldäpfel, ja. Also, Äpfel, halt für Goldäpfel. Und dann in der nächsten Folge äh, Nether? Eventuell? Ja. Yep. Ich will das nur nicht sagen, weil sonst, äh, ne? Äh, ja. Wenn nämlich wieder Fall. Spectated. Ja, wenn wieder Spectated. So, ist hier oben noch Kies? Sonst baue ich nicht weiter hoch. Ich glaube, ich kann mich weiter hochbauen. Das ist super. Nein, Na, naja. nicht mit dem Kies. Kies ist eigentlich ganz wichtig. Wir müssen eigentlich ganz viel Kies mitnehmen, ne? Ich, ich baue mir hier ein wenig Kies ab. Ja, mach das. Mit der ich Fackel, nicht. mit dem Fackeltrick mache ich das. Okay, ich bin, ich bin ich in so einer ja keine Schaufel. Hülle. Ich bin in so einer kleinen Höhle. Ah, Iron noch ein bisschen. Okay, dann äh, fahren wir auf jeden Fall beide ähm, Äpfel ganz dringend. Ja. Äpfel brauchen wir dringend. Ähm, weil Weiß nicht, wie ich mich hochbaue. Ich mache immer Seltsames. Ähm, soll ich das schon sagen? Weil wir haben nächste Folge nämlich ein Fight. Nächste Folge. Ja, das stimmt. Werden das stimmt. wir nämlich kämpfen. Mhm. Und wir wollen halt nicht, dass wir sterben. Das ist schon oben. Goldäpfel. Nee noch nicht. Verdammt, wir sind so langsam mit dem Hochbauen, ey. Ja, ja. Ich sollte vielleicht ja, Wasser einmal weiß direkt Weißt wie, wei, wei, warte, vielleicht sind wir im Berg, ne? du? Kann sein. Nee, ich bin, ich bin Oberfläche. Ja? Aber, hier ist laber Warte, ich versuche mich hochzubauen. Ich, ich bin ist tot. Aber... Ich bin tot. Ich bin tot. Was? Bin tot. Nein. Nein. Junge, was? Warum? Warum? Warum? Warum? Warte, hier ist Wasser. Was machst du Junge? Was? Oh mein Gott, zwei Herzen! Was hast du gemacht? Ich war im Lava, ich bin geschwommen! Warum springst du in Lava? Was machst du mit deinem Leben, Alter? Oh mein Gott, ich bin fast gestorben! Oh mein Gott! Siehst du wie meinen Namen? Siehst du mich? Nein! Bist du auf der Oberfläche? Oh mein Gott, ja. Ich bin oben. Siehst du mich? Oh. Siehst du meinen Namen? Nein. Ich bin jetzt bei dir eigentlich. Oh, meine Spitzhacke ist kaputt. Ich muss mit der Spitzhacke abbauen. Wir waren in so einem kleinen Berg auf jeden Fall. Ich sehe deinen Namen, ich sehe deinen Namen, ich sehe deinen Namen. Greenheit, das ah, ich bist sie, du doch, oder? Dich. Ja, das bist du. Ich sehe dich, ja, ja, ja, ja. Ab morgen, Ab morgen ist es never ist offen. offen. Infos gibt es auf die Discord später. Nice. Junge, ey, wenn ich jetzt so gestorben wäre, Mann, ich hatte gerade Herzinfarkt. Okay, wir müssen die finden. Ich, ich mach okay. schon mal die Bäume und so, ja? Junge, was passiert hier? Mach mach, mach schon mal alles. Äh, bei auch Ofen und so. Alles, bei, mach schon mal. Bei, bei Birkenbäumen äh, äh, fallen auch Äpfel, oder? Ich baue mich gerade nur deine Richtung oder? Ja, baue dich hoch. Aber ah, pass auf, du. Nee, ich glaube, da ist es nicht. Ich baue da, so eine also Treppe. Ich, ich komme sonst nicht anders hoch. Das geht ähm, dann auch zu lang. ja. Hier ist Erde. Ja, nice. Ich muss das jetzt mal damit. Ich baue das mit der Hand ab. Bitte, komm schon, ich muss das. Ich muss doch. Äh. Oh, ich sehe, ich sehe Gras, ich sehe Gras. Hier muss äh. Yes, Oberfläche. Wo bin ich? Okay, yo. Siehst du mich? Siehst du mich? yo ja, ja, ich sehe dich, ja. äh, hinter dir, hinter dir, ne? Oh hier sind hier sind Hühner, lass die, lass die klatschen. Ich habe oh, mein äh, Inventar na, ist so essen, voll mit essen, Müll. Essen, essen müssen wir ja auch farmen, ne? Mein Inventar ist so voll mit Müll, leider, es tut mir leid, Leute. Hier, äh, lass auch, es mal, äh, lass erstmal, lass erst erstmal äh, Feuerzeug machen und dann äh, killen. Ich habe Feuerzeug gemacht, ich habe Feuerzeug gemacht. Und dann. Ja ja. Ich zünde die erst mal an, wenn ich's schaff. Ich will die Samen nicht. kommen Ey, wenn da dieses Wasser neben dieses Laber nicht wäre, ich wäre tot jetzt, ne? wäre einfach tot. Oh, mein Inventar ist scheiße voll. Was mache ich denn tun? Was, was tue ich denn weg, du? Wie viele Dias hast du denn? Ein Stack. Ein Stack. Steine kann ich ja wegnehmen. Ein, Stack Dias, <lacht> ein Dias Stack Dias, Alter. Ein Stack Dias, man kennt ihn. Ah, da hinten bist du. Hey, warte, wo sind wir eigentlich? Wir sind irgendwo Nirgendwo. Hier sind äh, Tiere überall, die würde ich alle abschlachten. Ich würde äh, Inventar aber erstmal jetzt von mir freiräumen. Anders sieht, braucht niemand, Alter. Weg damit. Okay, wir müssen andere Seite. Hier sind Eichenbäume. Hier kann man ich, muss ja, es, ich muss es einfach killen. Hier kann man perfekt, äh, noch nur hier kann man perfekt, perfekt äh, Äpfel farmen. Aber schlag mit dem Eisenschwert, ne? Wir dürfen das Diaschwert noch nicht benutzen. Ja, ja. Ich habe aber äh, meinen Brustig ähm, schon an. Soll ich mach dir, anhand, oder mach nicht? Mach dir, ja. Ja, okay. Mach dir, mach dir aber eine Axt. Wo bist du, wo bist du, Bäume wo bist ab. du, wo bist du, wo bist du? Ich bin ich baue, am See. Ich, ich baue gerade Ich bin, Bäume ich, ich seh die Mitte, ich sehe die Mitte, wo bist du, wo bist du? Du bist in der Mitte? Ja, ich bin in der Richtung von Mitte. Ähm, warte. Also, ich sehe sie zumindest. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Wo bist du? Bist du im Wald? Äh, Nein, ich sehe dich. Ah, da hinten drauf. bist du. Wie ah. lange nehmen wir schon auf? Ich hab's gerade nicht im Kopf. Äh, wir müssen da Vielleicht kommen da Beul äh, vielleicht sind da Äpfel. Ja, ich ja, ich, ich, ich pack ein paar Öfen hin und äh, äh, lass das schon mal alles schmelzen. Du holst ich hier boah. Goldäpfel. Du machst das, ja? Äh, Nimm das Holz ich, doch mit, Junge. Ich habe keinen Platz. Ja, ich auch gerade nicht. Einen Moment. Ich, ich so. muss kurz eine Workbench machen. Okay, Bau, äh, Bau, mach dir eine Axt und dann kannst du... Nee, mach du, mach du das. Ich pack hier erstmal ein paar Öfen hin. Wir haben jetzt nur leider... Verdammt. wisst Weißt du ungefähr, wo TH schon so ist? Ich muss, mich grad, ich muss mich grad versuchen zu konzentrieren, du. Ich kann grad nicht. Ja, okay. Äh, pack mal dein ganzes Zeug da rein. Oh. Alles, was du hier in den Öfen. In, in den Öfen, ja, warte. Ich nehme mal das Holz mit, ja. Ja. ja als ob hier keine Äpfel sind, bitte. Äh, hast, du hast die ganzen Dias, ne? Ja. Aber, aber lieber nicht sagen, oder? Weil die Spectator hier, die viel haben. Ja. Kannst du noch hast du, einen Ofen hast machen schon Äpfel? Für Essen? Kannst du einen Ofen machen für äh, Essen, bitte? Äh, ja, ja. Ähm, hast du denn roh ganz viel? Ja. Relativ. Oh, wir wollten den eigentlich klatschen, ne? Uff. Obwohl, eigentlich nicht so. Eigentlich nicht so, ne? Ne, ich meine, ich meine jetzt, äh, roh vielleicht habe ich jetzt nicht so ey, wir müssen hier äh, bau die Blätter am besten auch ab damit die hier Äpfel spawnen ja stimmt halt auch wieder also unser Ziel ey, ist heute zwei Äpfel ja mindestens zwei damit wir einen Goldapfel safe haben zwei aber wir haben genug für zwei Äpfel also ein für jeden meine ich. ja ja okay, sorry für den kleinen Lag gerade ey hä ist es ist es Eichen ja das ist Eichen das ist ne? Eiche hier, hier müssen eigentlich Äpfel sein Natürlich müssen hier Äpfel sein. Die sind nur. Spawn Rate ist nicht so hoch. Ey, wenn wir hier keine Äpfel finden, dann lass mal kurz Mitte gehen. Sicher? Was bringt das Mitte? Lass uns hier irgendwo in der Nähe von der Mitte einbauen, auf jeden Fall. Ja, vielleicht sind die ja Für nächste Mitte. Folge. Vielleicht sind die ja Am besten die ganzen Setting, die despawnen lassen, damit andere kein Holz bekommen. <lacht> Aber die Äpfel sind ja die, äh, pinky so, ne? Ja, ja, die sind pink Äpfel. Pink. Äh, die Äpfel muss, muss man aber auch schon gesehen haben. Hier ist die Workbench, ne? Hast du die gemacht? Ne. Hier. Ah doch, doch. Die habe ich gemacht. Junge. Aber warte, war Angst. hier nicht in der. Re warte. Nein, nein. Hier habe ich nicht gemacht. Äh, Wo war der Server lag? Nee. Was? Oh. LOL. Lol. F. Lol. LOL. Er ist aber gestorben ist. Uff. Das tut mir jetzt aber echt leid für ihn. Das tut weh. Lol. Uff. Als ob er gestorben ist. Ich weiß mir ein paar Cobble-Stacks. Hier ist der Workbench, hier waren wir auf jeden Fall. Stacks nicht. Kobbel weg. Hier waren wir auf jeden Fall nicht. Sind hier vielleicht bei den Bäumen. Guck mal, hier haben wir noch Wasser. Hier können wir äh, Wasser einmal noch benutzen. Als ob da keine. Hä? ist, ist er gestorben? Leben. Nein, wir wollten den killen. Ach, scheiße, Mann. Das regt mich jetzt auf. Ich wollte den killen. Ach, Mann. Wird auch nichts gegönnt hier. Äh, ich weiß gar nicht, was ich mache. Ich mache irgendeinen Blödsinn. Ach, bitte lass mich hoch. Ich hasse dieses, dieses Wasser in der alten Version. Du brauchst so 10 äh, Jahre ey, ich gebe geb dir das Feder, ja? Ich geb dir das Die Feder. Feder. Die Feder, komm hier. Gib her, gib her. Zack. Nice. Kann ich placen oder abbauen? Was? Meint ihr das ernst jetzt? Äh, Hä, hast du das Gold rausgenommen? Ja. Warum? Für Level. <lacht> ist nicht so gut. Warum? Gib mal gib mal äh, zwei Stück. Nee, ich gebe dir einfach alles. Ja, okay. Ey, ja, als wir ob wir keine Äpfel haben. Ja, wir brauchen schnell Äpfel, das ist äh, unser Ziel gewesen von der Folge. Als ob wir keine Äpfel finden, wirklich jetzt. Liegt an dir. Ja, vielleicht lag das ja bei ihm oder so. Ja, ja. Ach schade. Da oben ist, nicht... ist ein Apfel, da oben ist ein Apfel, da oben ist ein Apfel gespawnt. Nice! Nice, das ist schon mal gegangen. Und... Du du du du du du. du. Simon got ist ey, got Simon hat, ey, Simon! Ey, Simon! Hat keine den Rüstung, ne? Ey, Simon! hat den Golden Ey, Simon hat gar keine Rüstung. Und er ist Mitte. Hi, hi! Aber bei Teach ging's auch nicht. Und er ist Mitte. Oh, wir müssen fünf Minuten aufhören! ach wie blöd! Nein, wir haben nichts erreicht! Aber wir töten ihn nicht, weil das ehrenlos weil er hat wirklich nichts und deswegen. Bin Nachstarter, ja. Äh. Irgendwie nicht so schlau gewesen. Ähm, äh. wir müssen noch gucken, ob wir Ambus machen können, ne? Ja, aber lass mindestens jetzt rum. Äh! äh ich seh Spieler! Ich seh den Spieler! Ich seh den Spieler! Rauf, da rauf, da rauf, da rauf, rauf, rauf, hier, rauf! Rauf, rauf, ruf, ja, hier, ja, hier, ist hier, hier, hier, hier ein Spieler, das, Spieler, das rauf. ist ein Spieler! Ruf! Simon, das ist Simon! Das ist mir egal, rauf da! Er hat aber keine Rüstung! 1v1! <lacht> er, er hat aber keine Rüstung! Er tut mir leid! Wir können ihn nicht killen! Darf ich ihn nicht killen? Habe nix! Wir ich geb ich dir Iron! Nein, das brauchen wir! Also, nein. Also, sollten, Wollen wir ihn lassen? Sollten, Wollen wir ihn lassen? Nein, ich habe ihn, ich habe ihn eingeladen, dass er noch äh, drinnen bleiben soll. Deswegen. Das ist ehrenlos, dann wenn wir ihn töten. Okay, ich gebe dir eine Chance. Ach man. Was? Das denn? ist echt ehrenlos, aber. Was denn? Wenn, wenn wir ihn getötet hätten. Okay, hier ist das Spawn. Wo gehst du lang? Komm. Ja, wir müssen Zane suchen. Ja, nicht mehr. La ist egal. Den haben wir haben jetzt verkackt. Leider. Wo ist denn was ist das ja, für ein Block? Trotzdem können, trotzdem können wir ihn suchen. Hey, was ist das für ein Block? Was? Prismarin. Okay. Warum kann ich ein paar nicht öffnen? Äh, hier ja. ist ein Zombie mit Rüstung. Cool. Ja, äh, was, wollen was wollen wir machen? Was wollen wir machen? Ich laufe hier gerade ein bisschen rum und dann baue nicht ich Nicht so gut. Bleib Bäume mal bei mir. Ab. Bleib mal bei mir. Ich, ich baue Bäume ab. Aber ich habe keinen Inventarplatz. Ich muss gucken, was ich wegschmeiß. Ja, du musst gucken, was du wegschmeißen willst. Hier Knochen brauchen wir nicht. Äh, was nee, brauchen wir noch nicht? Oh, ich habe ich sehe halt echt nicht, was ich brauche und was nicht. Ah, die Folge haben wir gar nichts geschafft, ne? Wir müssen halt wirklich nur... Ich glaub, wir, haben ein, wir haben einen Goldapfel geschafft, du. Und alles ein bra... Gold aber Apfel. wir haben sonst nichts geschafft, das stimmt schon. Ah, das ist jetzt blöd. Ah ja, als ob wir noch drei Minuten haben. Ja, ja, komm zurück. Hier ist ein Enderman bei mir. Lass uns... Äh, lass die Nacht äh, noch machen, oder? Ja, lass Enderman. Ich, äh, hast du Platz? Hast du Platz? Ich gebe dir ein paar Sachen, okay? Ja. Komm mal her, komm mal her. Ich gebe dir Sachen, ich gebe dir Sachen. Ich hab kein, Ich hab überhaupt ich bin, keinen Platz mehr. Ich bin Spawn. Ich bin spawnen. Nein, ich, ich hab ja aber noch... Ein... hier ist Enderman. Okay, warte, warte. Lassen wir den jetzt echt in Ruhe? Naja, er hat nix, ne? Das ist echt ehrenlos. Ja gut, aber... Den, den können wir später killen. Den können wir später killen. Äh, ich würde aber ein paar Monster klatschen. Ich, ich überlege gerade, was schmeiße ich weg? Die paar Birkenholz ich jetzt nicht. Das sind jetzt nicht viele. Schmeißen wir hier ein wenig Stein weg? Okay, einen ich hab ne Enderpearls. Soll ich den Eisenbruchshanisch wegschmeißen? Nee oder? Soll ich ihn ihm, ge ihm, geben? <lacht> ich <könnte lacht> Egal, ihm geben? Ich könnte ihm nicht geben. Ey, Hauptsache habe ich jetzt einen Enderpelle. Wenn wir wenn wir jemanden suchen, dann können wir... Ey, lass mal jetzt äh, Monster fighten, ne? Äh, vor allem Spinnen, ja, ja. wir brauchen Federn. Ich mach mal, ich mach mal ein paar Pfeile. Beschütze mich ja, mal mach, kurz, ich mach mal ein paar Pfeile. Ja, aber nimm du das Iron. Äh, du. Das Iron? Ja klar, klar, klar. In einer Minute ist er weg. Oh, verdammt. Ja, ja hey, hier noch zwei ist noch Minuten ein Apfel, oder? hier ist noch ein Apfel. Ja, ja, gib her, gib her. Ich mach ich mach ja, äh, warte, Goldapfel. Ich, ich suche, ich, ich such jetzt noch mehr. Warte. Nein, gib den mir noch. den schon mal weil ich ihn schon mal craften kann. Ja, okay. Äh, oh, was? Ey. Was passiert? <lacht> Tod, nein, Spaß. Da hinten ist er, da hinten ist Simon. Ich hoffe der hat nichts food. Ja, Willst er du muss selber fahren? Ja, ja stimmt. Hast du schon gemacht zu einem? Ne, ich mach kurz. Er kann mich aber gerne angreifen, Alter. Ich mach kurz so einen Goldapfel Nummer 2. Kommst du her? Ich gebe dir den. Ja. Ich klammer mal ein wenig an dem. Hm, weiß ich, hab bloß noch ein, ich hab bloß noch einen Spider gegeben. Oh, Spinne, Spinne, Spinne, Spinne, Spinne. Ich bin Patrick, Alter. Spinne, Spinne, Spinne. <lacht> ich greif an, ich greif an. Aber mit Eisenschwert mache ich. Ja, als ob wir noch eine Minute haben, lol. Creeper bei mir! Ah! <lacht> ja, aber du stirbst doch nicht vom Creeper, Alter. Ist er explodiert? Ai, ai, ai. Nee, aber hilf mir mal. Warte, warte, wie lange ja. haben wir noch, wie lange haben wir noch? Ja, Creeper! Dreck ja. bei unserem Ofen. Was mache ich machen? Noch ein, noch ein Apfel. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ich hab Angst, ich hab Angst. Ja, warte. The... Hier ich sind 10.000 Zombies bei mir, Alter. Du kannst Junge. Doch nicht sterben. Guck mal, wie viele Zombies das sind. Das will ich hopsen oder was? Der Creeper, der Creeper. Ich hab Angst vor dem Creeper, Junge. Die sind OP. <lacht> okay, hab ihn, hab ihn, hab ihn. TNT fallen wollen wir nicht machen, ne? brauche ich nicht. Nee. Aber Level. Oh, die droppen richtig viele Level. Gib mal her, hier. Nice. Okay, warte. Wir ja, haben nur noch 20 Sekunden, ne? Ja, ich weiß. Ich, ich baue Ofen ab und so. Komm, krieg ich noch einen Apfel vielleicht? Ich habe noch einen Apfel, by the way. Scheiße, nicht? scheiße, ich muss wegrennen. Ich muss wegrennen. Was mache ich, was mache ich, was ja, mache ich? Wir werden sterben wir werden, sterben, wir werden sterben, wir werden sterben, wir werden sterben, wir werden sterben. Hä, warum denn? Bau dich ein. Nein, geht nicht mehr. Scheiße. Eieiei ei, ei. Okay, ich muss sagen, diese Folge war etwas chaotisch, wir haben nicht das erreicht, was wir erreichen wollten Naja doch, wir haben zwei Äpfel wir haben Ja, zwei die Goldäpfel Gold waren so das Mindeste Ja, wir werden in der nächsten Folge wahrscheinlich in Never oh. Müssen wir äh, XP farmen, wir haben jetzt glaube ich wir. genug Eisen, oder? Ich, gu ich guck mal nach, wie viel Eisen wir haben, das reicht für den Omboss mhm. Und ähm, dann müssen wir gucken, wie wir das mit dem Zucker machen. Weil wir müssen ja irgendwie Zucker vermehren Dann müssen wir einfach noch überlegen mhm. äh, Wenn es euch gefallen, hat, lasst gerne eine wertung da Und äh dann haut rein. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.